Hallo liebe Lehrende und liebe Lernende, nach einer kurzen Pause sind wir wieder bei euch. Das abc Deutsch und ich, Olga, drehen heute ein neues Video für euch und zwar heute geht es um die Bundeszentrale für politische Bildung und wie man das für die Lernzwecke und für die Lehrzwecke nutzen kann. Ich persönlich benutze es eigentlich ganz oft in meiner Lehre und hier gibt es sehr viele nützliche Informationen, die man woanders nicht bekommt. Genau, und ich möchte euch zeigen, welche nützliche Informationen ich gerade meine. Man kann mit diesem Portal das Hörverstehen trainieren, man kann mit diesem Portal das Leseverstehen trainieren, Vokabeln lernen und äh, als ein Bonus auch Karten und andere kostenlosen Sachen für sich bestellen. Ähm, wir fangen an mit der Startseite, äh, die Bundeszentrale für politische Bildung engagiert sich für politische, aber nicht nur Themen und ähm, erklärt auch die Zusammenhänge und auch aktuelle Entwicklungen ähm, in Deutschland. Ähm, sehr oft gibt es ähm, auch ähm, ja, Themen, die gerade brennend sind in Deutschland, deswegen kann man das auch zu Landeskunde, also in einen Topf zu Landeskunde werfen. Ähm, in und wie ihr das äh, für euch selbst benutzen könnt. Ähm, es gibt aktuelle Themen äh, und das sind äh, normalerweise Texte. Ähm, hier sehen wir dann fünf Jahre seit der Krimkrise. Es geht offensichtlich, äh, über, äh, es handelt sich offensichtlich um äh, russland und noch weitere themen dazu also allgemein könnte ich vielleicht im voraus sagen dass das eine einschränkung gibt ich würde sagen ab niveau b1 zwei sogar, könnte man das eigentlich gut, gut äh, gebrauchen und man kann äh, sowohl die Texte ähm, als Hausaufgabe geben, als auch im Unterricht benutzen. Ähm, besonders toll finde ich ehrlich gesagt die ähm, ähm, Hörspiele, wenn man sie so nennen kann, äh, wie hier zum Beispiel die Mediathek. Das Thema ist, warum nütze ich dem Bruttoinlandsprodukt, wenn ich mir ein Bein breche? Ähm, genau, ein sehr interessantes Thema wurde gewählt und wenn man das jetzt einmal abspielt... ...gut gegangen im letzten Moment, aber ich meine, was hätte alles passieren können? Krankenhaus, Koma, Querschnittslähmung... Ja, oder mal nicht ganz so dramatisch. Ein Beinbruch. Schlimm genug schon für mich. Erstaunlicherweise, aber nicht schlimm für die Wirtschaft. Ganz im Gegenteil. Für die wäre es sogar gut. Schon schräg, das Ganze. Genau, also das ist äh, nur ein Beispiel. Oder man kann dann auch in einfacher Sprache äh, sich Sachen anschauen. Ähm, einfache Sprache ähm, ist dann quasi... Ähm, Genau, also hier könnte man die Einschrän <lacht> Einschränkung etwas nach unten drücken, weil die Texte ähm, sehr oft ähm, einfacher äh, erfasst wurden. Und hier sehen wir dann ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wann kommt der Brexit? Und hier sehen wir einmal den Text. Aber das kann man sich auch anhören bei den Hörbüchern. Oder hören, was hinter Nachrichten steckt. Das gleiche Thema, aber jetzt mit Hörverstehen. Und ihr werdet hören, dass das schon langsamer und deutlicher ausgesprochen wird, als die Datei davor. Es muss erstmal laden. Ja. Einfacher Sprache. Der Bundeszentrale für politische Bildung. Großbritannien will aus der Europäischen Union austreten. Das hat vorher noch nie ein Land getan. Es ist schwierig, Regeln dafür zu finden. Der Austritt ist schon mehrmals verschoben worden. Genau. Ähm, und dann gibt es noch den Inhalt einmal als Text. Man kann es also nochmal didaktisieren, bevor man das ähm, liest. Und äh, was mir persönlich äh, Freude bereitet ist, äh, dass der Text, also dass sowohl der Text als auch äh, der Medieninhalt unter freien Lizenzen steht, also Creative Commons Lizenz. Und äh, das könnt ihr gerne benutzen für nicht kommerzielle Zwecke ähm, und äh, Genau, also man darf es quasi nicht verkaufen. So, ähm, wie kann man das noch benutzen? Ähm, ich habe euch gesagt, dass man auch Videos hier sehen kann. Also wenn man auf Lernen geht und dann Erklärfilme, dann landet man quasi bei dem Pool von den Videos und äh, die Mediathek allgemein. Ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Themen. Ich habe davor aus der Mediathek zum Beispiel Zeilen ähm, und Fakten äh, zum Thema Globalisierung ähm, für euch ausgesucht. Das Thema hatte ich vor kurzem in meinem C1-Kurs äh, und habe dann diese Materialien auch benutzt. Ähm, was ich toll an den äh, Videos äh, finde, ist, dass da eigentlich sehr oft Grafikbeschreibungen vorkommen, was auf den Niveaus B2 und C1 sehr wichtig ist, weil man ja auch die ähm, Lernende auf TestDARF, DSH und so weiter vorbereiten muss. Und ähm, genau, also schaut euch dasselbe an. Ich habe jetzt äh, übrigens die Untertitel angeschaltet, das kann man natürlich ausschalten. Ähm, ja, äh, Geschmackssache, man muss einfach schauen, äh, ob man das ohne Untertitel versteht oder nicht. und Seefracht zwischen 1960 und 2000 um rund 65 bzw. 90 Prozent gesunken. Die Telekommunikationskosten, hier die Kosten eines dreiminütigen Telefongespräches von New York nach London, sind in dieser Zeit um mehr als 99 Prozent gesunken. Neben anderen Faktoren haben diese Entwicklungen die Zunahme des Welthandels begünstigt. Allein zwischen 1960 und 2000 hat sich der weltweite Warenexport mehr als verzehnfacht. Und hier haben wir auch gleich äh, Vokabeln, die wir für ähm, eine Grafikbeschreibung brauchen, die dann auch trainiert werden können. Ähm, und wenn wir nach unten scrollen, dann sehen wir auch... Ähm, Genau, weitere Fakten und Infografiken, die zu diesem Thema passen. Ähm, genau, und dann gibt es noch ein Dossier zu diesem Thema. Also man kann wirklich sehr viel damit lernen und ähm, allgemein, wenn man auf Lernen geht, sieht man, dass die äh, Breite von den Lernangeboten eigentlich, sehr groß ist, ja. Ähm, man kann es auf die Zielgruppe einschränken, auf die Formate einschränken, wie zum Beispiel Plakate ähm, und hier kann ich euch wirklich <lacht> empfehlen, die ähm, entweder zu bestellen, wenn ihr, in Kost wenn ihr in Deutschland seid, dann ist es kostenlos für euch. Wenn ihr ein, ein anderes Land bestellt, dann kostet es etwas. Ich habe jetzt aus Interesse geschaut, nach Russland würde es 5 Euro, also der Versand würde 5 Euro kosten. Und das hier ist zum Beispiel eine Karte die ich auch äh, äh, ja, für meinen Sohn bestellt habe, das ist eine Deutschlandkarte und man kann es entweder als PDF äh, hochladen und selber ausdrücken oder ja, äh, zuschicken lassen. Genau, es gibt eigentlich sehr viele Plakate, die man bestellen kann. Also da, wo 0 Euro kostet, bedeutet das, dass das zugeschickt werden kann. Und die anderen Plakate, zum Beispiel das hier, kann man nur als PDF runterladen. Weitere Sachen findet man zum Beispiel in Shop. Ähm, da gibt es noch weitere Angebote, also nicht nur Plakate, ähm, sondern auch ähm, Bücher, Multimedia und so weiter. Ähm, ich möchte euch zum Beispiel zeigen, dass man hier auch Karten von Deutschland und von der Welt allgemein ähm, runterladen kann, ähm, was eigentlich auch... ja also im Deutschunterricht sehr nützlich sein kann ähm, manche Karten kosten etwas äh, die anderen sind dagegen kostenlos ähm, ich glaube die haben wir sogar in unserer Sprachschule ähm, genau und das sind jetzt nur ein paar Einsatzgebiete die ich euch äh, zeigen wollte ähm, wie gesagt, das Angebot ist kostenlos, ähm, egal ob ihr Deutsch lernt oder lehrt und da das sehr authentisch ist und die ähm, aktuellen Themen auch beinhaltet, ist es natürlich für die Landeskunde sehr schön. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir gerne eure Kommentare. Tschüss, tschüss!